Also ich sage mal wieder Willkommen beim Kochen für Zahnlose. <lacht> ja, Mittlerweile kann ich ja auch schon wieder halbwegs kauen. Deswegen gibt es heute mal Gulasch. Besser gesagt Kesselgulasch will ich mal kochen. Ja, Ich habe hier einmal Gulasch geholt vom glücklichen Schwein. Und dann haben wir ein paar Kartoffeln, ein paar Myren, Paprika und hier ist ja ein paar Zwiebeln, haben wir auch noch da hier. Normale Zwiebeln habe ich gerade durch den Mixer gehauen. So, ja, legen wir los. So, jetzt zeigen wir den Zwiebeln erstmal, wer hier der Chef ist. Jetzt habe ich doch tatsächlich feststellen müssen, ich habe kein Lecho mehr zu Hause. Also normalerweise von ein kann ich euch nur empfehlen, kauft euch Lecho. Aber ich habe Paprika und ich habe Ketchup. Ich krieg, mir da, ich krieg das schon hin, so ein bisschen. So, auch hier fange ich wieder mit etwas Speck an. So, der Speck kommt nach dem Schneiden auch gleich in den Topf. Die haben wir haben mal abbekommen, also zum nächsten Zwiebel rein. Eigentlich dreht man das Fleisch gleich erstmal an mit, aber das ist zum Teil noch gefroren, das muss jetzt mal ein bisschen auftauchen. Ja. So, ich habe jetzt ein bisschen Wasser drinne und den Herd erstmal abgestellt. Ich muss erstmal richtig auftauen das Fleisch. Ich habe mir das Fleisch vor einiger Zeit schon geholt und erstmal nur eingefroren. Ich koche mir eigentlich nie jeden Tag was, sondern manchmal, je nach Lust und Laune. Und deswegen habe ich meistens ein bisschen was im Tiefkühler. Weil ich mir dann auf die Schnelle mal machen kann. Oh! Jetzt habe ich aber gerade noch mal Glück gehabt, dass ich das noch gesehen habe. Weil hätte das zu der Hitze abbekommen, dann hätte ich das wahrscheinlich alles weg, wegschmeißen können. So, ja, während die Möhren, Kartoffeln, die Lauchzwiebeln und die Paprikas. Während ich die geschnitten habe, ist der Gulasch mittlerweile aufgetaut. Ich lasse jetzt das Wasser noch mal kurz verdünsten. Hatte ich in Norwegen Auftauen reingemacht. Das Wasser lassen wir noch mal kurz verdünsten. Und dann wird es kurz angebraten, der Gulasch. Und dann füllen wir Wasser rein und lassen das erstmal. Ich sag mal eine Stunde kann man es ruhig in Ruhe köcheln lassen dann. Ja die Fleischstückchen hätte ich vielleicht etwas noch halbieren können. Weil ich habe die nicht gar nicht ganz so groß im Bulasch, aber nur ist zu spät. Aber das Fleisch. Ich habe jetzt erstmal nur etwas Wasser drüber gegossen. Das drehen wir drehen uns auf kleine Flamme und lassen das ungefähr ein Stündchen kochen. Köchelt noch schön vor sich hin. Ich habe mittlerweile ein paar YouTube-Videos geguckt und voll die Zeit vergessen. Ja, jetzt machen wir den Rest rein. Dazu. Und Feuer auf dem Herd. Kann man auch klein noch ein bisschen würzen, aber in Salz. Auf alle Fälle Pfeffer. So, hier haben wir noch Curry. möchte ich auch mal wieder kaufen. So, wie gesagt, normalerweise möchte ich jetzt gleich Let's Show mit hier rein. Aber dummerweise ist der Show mir ausgegangen. Her. So, nachdem die Kartoffeln und das ganze Gemüse weich geworden ist, ist sie fertig und schmeckt gut.